Parodontitis, Neurodermitis, Multiple Sklerose, Hashimoto, Rheuma, Arthritis. Entzündungen sind mehr als sichtbare Rötungen oder Schwellungen, sie sind verantwortlich für viele chronische Krankheiten und nach dem Video wisst ihr wie ihr gute Chancen habt diese Krankheiten besiegen zu können. Guten Morgen! Jeder redet davon dass man bei Krankheiten das Übel an der Wurzel packen muss und nicht nur die Symptome bekämpft. Aber doch machen wir das alle. Wir gehen zum Arzt und lassen uns etwas verschreiben wie man die Symptome gewisser Krankheiten eindämmen kann. Die meisten werden es insbesondere bei Neurodermitis oder Multiple Sklerose kennen. Da geht es nur darum dass die Krankheit in Schach gehalten wird. Aber da wird nicht wirklich die Grundlage der Krankheit bekämpft. Die Entzündung. Und das ist so unglaublich dass ich ein Video dazu machen muss. Was ist eine Entzündung und wie bekämpft man sie? Denn diese Entzündung kann Eben sogar auch Krebs auslösen. Das Video ist, das kann ich euch jetzt schon sagen, ein Mastzieh. Die Entzündung an sich ist nämlich keine Erkrankung, die ja, behandelt werden muss. Sie ist nur ein Hinweis darauf, dass unser Körper eine Abwehrreaktion des Immunsystems einleitet. Schon dieser Punkt verweist noch einmal auf den Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Auch der Körper. Will die Ursache bekämpfen und plant nicht die Entzündung ein Leben lang zu haben. Ich habe selber 8 Jahre lang äh, ja, gegen die Bakterien in meinem Zahn gekämpft, die sich in einer Entzündung meines Zahns und des Kiefers wiedergespiegelt haben. Letztlich hat nichts geholfen, von MMS über MSM bis SM habe ich alles ausprobiert. Also habe ich die die Reißleine gezogen und den Zahn entfernen lassen und siehe da die Entzündung die sich schon in den Kiefer ausgebreitet hat, sie ist weg, weil der Grund weg. ist. Genau dasselbe gilt für eine sich ausbreitende Neurodermitis und auch als äh, ja, schwere Krankheiten eingeordnete Sachen wie Hashimoto oder Multiple Sklerose. Wenn man die Grundlage der Krankheit, die sich lediglich durch die Entzündung, durch die Entzündung erkennbar macht, wenn man diese Grundlage auflöst dann verschwinden eben auch die Symptome und damit das was wir als Krankheit wahrnehmen. Also die Krankheit ist nicht die Entzündung, aber die Entzündung ist die manifestierte Krankheit und daher ist es sehr sehr wichtig dass man diese Entzündung ernst nimmt und alles was diese Entzündung fördert möglichst aus dem Körper eliminieren. Aber das muss man auch sagen. Es ist nicht immer alles heilbar. Je nach Stadium der Krankheit kann man wirklich nur noch Schadensbegrenzung machen. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber das wird viel zu schnell angenommen. Täglich beweisen das immer wieder Menschen, die als unheilbar galten. Sie haben sich von derartigen Krankheiten einfach wie von Geisterhand befreit. Da wird immer wieder von Wunderheilung gesprochen. Ein Wunder passiert. Was natürlich totaler Unsinn ist. Aber nochmal ganz von vorne. Was ist eine Entzündung? Eine Entzündung ist grob gesagt, wenn Gewebe gereizt oder geschädigt wird. Das kann durch Bakterien passieren, äh, durch Stöße, also physische Einwirkungen, das kann durch Allergene passieren, chemische Substanzen und natürlich auch Gifte. Oder eben natürlich auch Viren, Pilze oder Parasiten. Zum Thema Viren habe ich ja schon mal ein sehr interessantes Video gemacht. Hier oben in den Infokarten. Das Gewebe wird also gereizt oder geschädigt und der Körper aktiviert dann sein Immunsystem um wieder klar Schiff zu machen. Der mit der Entzündung einhergehende Schmerz ist auch nur ein Hallo hier ist was passiert Zeichen und nicht die Krankheit an sich. Alles deutet darauf hin dass man ja, jetzt etwas zu tun hat und den Körper wieder gesund machen sollte. Sowohl Entzündungen als auch Schmerzen sind nicht dafür konzipiert dass man sie ein Leben lang hat. Das muss man wirklich verstehen einmal. Wirklich verstehen. Der Körper hat auch noch im Alter genug Selbstheilungskräfte, um viele sogenannte chronische oder unheilbare Krankheiten zu heilen. Natürlich nicht alles. Ne, das ich nochmal dazu. Aber weit, wirklich weit mehr, als man gemeinhin denkt. Das Erste, was ihr tun müsst, äh, ja, ist rein physikalisch unter dem Beobachtereffekt bekannt. Video dazu findet ihr oben in den Infokarten. Während früher nur Spirituelle davon geredet haben, dass man daran glauben muss, ne, um dass etwas auch die Chance hat einzutreffen, ist es nun eben auch von der Physik, insbesondere der Quantenphysik, ganz klar formuliert. Wenn man energetisch nicht daran glaubt, gesund zu werden, dann wird man es auch nicht. Man kann es gar nicht werden. Und dann kommen wir zu einer Metastudie, die, ja, die, die alle Ernährungsstudien von Januar 1946 bis 2016 in, der, in den großen ähm, Portalen Medline, ähm, nachgucken, Medline, Embase und im Cockrell Central Register of Controlled Trials erschienen waren. Und äh, dies, diese dann ausgewertet haben. Dort wurde bei einer pflanzendominierenden Ernährung eine signifikante Verringerung des Entzündungsmarkers C-reaktives Protein und Interleukin-6 festgestellt, die eben mal ganz salopp anzeigen, wie stark der Körper entzündet ist. Und wir reden hier von einer pflanzenreichen Ernährung. Die Effekte einer, also einer rein pflanzenbasierten, also natürlichen Ernährung sind, da muss man kein Prophet sein, wahrscheinlich noch einmal eine ganze Ecke niedriger. Ich habe ja auf den Rohkostpotlucks -Pot ja schon viele Menschen kennengelernt, ähm, wisst ihr wie viele sich dank veganer Ernährung, denn die Mehrzahl die zu den Rohkostpotlucks kommen äh, sind keine reinen Rohköster, ne? wie sie dank veganer Ernährung sich von Multiple Sklerose, Hashimoto, Neurodermitis oder Arthritis geheilt haben. Auch Jesper den ihr sicherlich alle kennt hatte eine chronische Nasenentzündung wodurch er ja, gar nicht mehr riechen konnte. Und nicht nur die vegane Ernährung ist essentiell um Krankheiten die sich durch Entzündungen erkennbar machen zu besiegen, nein auch eine gesunde Aufnahme von Fetten. Denn die Körp körpereigenen Fettdepots. siehe dazu auch mein Video warum man ausreichend aber nicht zu viel Fett aufnehmen sollte, oben in den Karten, äh, diese fördern entzündliche Prozesse im Körper. Ernährt Euch gesund um gesund zu werden und zu bleiben. Wie einfach ist dieses Statement? Aber wie schwer ist es natürlich auch umzusetzen von Großteilen der Bevölkerung? Fleisch und Milchprodukte sind entzündungsfördert. Und damit wird die Krankheit in ihrem Prozess sozusagen unterstützt. Und der Körper hat weniger Abwehrkräfte. Und damit werdet ihr gerade, wenn ihr ab wenn ab 30 so die Degeneration einsetzt und eben nicht mal schnell Krankheiten quasi im Vorbeigehen heilen könnt, wie ihr das in jungen Jahren tun könntet, dann werdet ihr immer höheren Risiken ausgesetzt im fortlaufenden Alter. Dann kommen solche Sachen wie Herzleiden, Diabetes, Krebs. Und ja, und eigentlich sind alle Krankheiten im Körper. Ja, einfacher zu bekämpfen mit einer gesunden Ernährung. Das ist so bizarr. Börscher Benner hat schon vor 100 Jahren ohne das aktuell verfügbare Wissen in seiner Klinik die, äh, die Prominenz des Landes quasi durch eine Vollwerternährung, Vollwerternährung geheilt. Egal welche Krankheit. erforderte immer wieder eine Vollwerternährung und ausreichend Bewegung. Es ist so einfach, ihr braucht den ganzen Medikamentenunsinn, den braucht ihr meistens nicht. Zumindest der Großteil der Menschen. Wacht auf und heilt Euch mit der Kraft der Natur. Was denkt ihr wo viele der Medikamente ihren Ursprung haben? In organischen Verbindungen aus der Natur. Die Natur sorgt dafür dass wir denken können, dass wir uns quasi selbst heilen und alles funktioniert. Ihr könnt ja allen Ernstes davon ausgehen dass irgendwelche Menschen in Forschungslaboren mehr wissen als die Natur dass sie euch gesünder machen als die Natur. Ihr müsst wieder Vertrauen entwickeln in die Natur. Und nachdem ihr eure Ernährung umgestellt habt, dann denkt nicht, dass ihr die Krankheit innerhalb von ein paar Monaten besiegt habt. Das kann sein, aber die Zellerneuerung im gesamten Körper ist ca. nach 7 Jahren erst vollzogen. Das ist sozusagen das Mindestziel, wenn ihr eine pflanzenbasierte Ernährung euch zu eigen macht äh, oder zu gesundheitlichen Zwecken ausprobieren wollt, was ihr anstreben solltet. Also wenn ihr an einer chronischen Entzündung leidet und damit ja, damit einer entsprechend wie auch immer genannten Krankheit äh, ja, belastet seid, äh, dann vertraut einfach in die Natur und stellt auf eine pflanzliche Ernährung um, idealerweise mit einem hohen Kohlenhydratanteil ne? und idealerweise noch mit sehr viel Rohkost. <lacht> so. ja, also bekämpft die Entzündung und Euer Körper hat es viel, viel leichter äh, Krankheiten zu heilen. und Das ist mein Appell heute an Euch. Und, ja. Ich würde mich freuen wenn ihr dieses Video teilt, all denjenigen die an chronischen Krankheiten leiden, als Input mal ja, das zu geben und damit macht ihr auch die Welt ein Stück besser indem ihr denjenigen die Möglichkeit gebt ja, was auszuprobieren. Ne? Wir sehen uns morgen wieder Euer Christian, Ciao.